Normalerweise schenkt man sein Trikot nur jemandem, dem man eine besondere Freude machen will, vor allem wenn man Mesut Özil heißt und deutscher Fußballnationalspieler ist, ein gemeinsames Foto mit dem türkischen Präsident eingeschlossen. Auch sein Kollege Ilkay Gündogan ließ es sich nicht nehmen, sein Dress dem türkischen Staatsoberhaupt zu geben. Diese beiden Bilder dieser Fußballer türkischer Abstammung sorgen nun für Gegenangriffe. Sport ist schon lange auch Politik und dieser Präsident nun wirklich kein Unumstrittener. Von grobem V-Spiel ist die Rede und vom sich missbrauchen lassen. Was haben sich die beiden deutschen Nationalspieler dabei gedacht? So kurz vor dem Nominieren des Kaders für die Weltmeisterschaft in Russland im Juni. Über Fanfotos und Fandiskussionen Volker Schwenk. Politiker sind nicht zwangsläufig gute Fußballspieler und andersrum gilt das Gleiche. Möglicherweise war der Fototermin mit dem türkischen Präsidenten für die beiden deutschen Nationalspieler mit türkischen Wurzeln wirklich nur ein Akt der Höflichkeit, wie es später hieß. Geworden ist es ein Politikum, ein handfester Streit, ob deutsche Nationalspieler vor Wahlen in der Türkei mit dem türkischen Präsidenten posieren sollten. Der Fußball muss von Werten gelebt werden. Und dort, wo Herr Erdogan Verantwortung trägt, werden diese Werte nicht hinreichend gelebt. Und deshalb darf man sich nicht zu Wahlkampfzwecken missbrauchen lassen. Ilkay Günduan hat einen türkischen und einen deutschen Pass. Für besondere Empörung sorgt, dass er Erdogan ein Trikot überreicht, auf dem steht, für meinen verehrten Präsidenten. Die Fans diskutieren heftig, die Bundespolitik auch. Özil verweigert sich ja schon seit Jahren der deutschen Nationalhymne und er ist ja eben auch ein Produkt, muss man ganz klar sagen, einer gescheiterten Integration, wie wir das ja auch jetzt sehen. Und da muss man ganz klar zur Wahl stellen, ob er nicht lieber für die türkische Nationalmannschaft spielen möchte. Was beide nach FIFA-Regularien schon längst nicht mehr können. Özil hat zudem nur noch den deutschen Pass. Ilkay Gündoğan äußert sich schriftlich. Es war nicht unsere Absicht, mit diesem Bild ein politisches Statement abzugeben, geschweige den Wahlkampf zu machen. Als deutsche Nationalspieler bekennen wir uns zu den Werten des DFB und sind uns unserer Verantwortung bewusst. Sie haben sich hergegeben für eine billige Propagandashow, für einen Despoten, für einen autoritären Herrscher, der offensichtlich Angst hat, faire Wahlen in der Türkei zu verlieren und jetzt sich hinter Fußballspielern verstecken muss. Ein Fototermin löst eine Grundsatzdebatte aus. Am Tag vor der Nominierung des vorläufigen Kaders für die WM in Russland lässt das erahnen, wie schnell es beim Fußball politisch werden kann.